Ist Schwanz. Hä? Danke. So, ähm, <lacht> xGamer ist ein Schwanz. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Minecraft Joy Jump. Wir spielen auf dem Bergwerk Lab Server mit. Dabei ist der Tobi, der Tobis Vlog. Und ähm, mal hi. Hall. Hall. So, Nein. ähm. Wir spielen auf jeden Fall, wie gesagt, Try Jump und, ähm, ich hoffe, die Runde läuft einigermaßen gut. Das ist von Harry Potter, ne? Was? Das Modul? Nein, Ey. das ist Sonic. Ach du Scheiße. Lass mich vergraben gehen. <lacht> ja, dachte. No. Uh. Hi. Okay. So, ich bin jetzt im Skaterpark hier. Das ist auch eine ganze... Skaterpark. Ja, Skaterpark, Alter. Halfpipe hier, Alter. Ach so, bin ich auch. Ja, Mann. Halfpipe forever. So, ähm... Jetzt bin ich auf diesen Sprung tapping und ich bin durch. Okay. Unit 3 ist Park? Portal. Die ist easy, die kenne ich nicht. <lacht> und ich fall runter. <lacht> so, da sind wir durch. Okay. Hier ist so ein... Was ist das denn? Oh mein Gott, das ist ja... Ich hab den Block gar nicht am Anfang gesehen, ey. Den zweiten da, ne? Nee, den ersten sogar schon. Ach so. <lacht> oh, ich hab verkackt. Ne? Er schreibt. Hä? <lacht> Na, alter. Okay. Was ist das denn für ein alter? Der geht eigentlich voll. So, ich bin jetzt bei Stopp. Wie auch immer die Map heißt. Ich glaube, sie heißt Busstopp. Ja, heißt sie. Ähm, falsche Richtung. Warum, warum läuft der in falsche Richtung, alter? Okay, bei Busstopp verkacke ich leider dreimal gleich. Höchstwahrscheinlich, ich sei denn ich reiß das Ding jetzt noch rum. Okay, hab ich. Anschaut. Ja gut, ich, ich hänge jetzt bei Unit 3 fest. Warum das? Keine Hä? Bist hey. du schlecht oder was, ey? Nee, gut. So, also jetzt bin ich bei Unit 4. Eine Minute, 37 Sekunden und später. Und jede Map dreimal gespürt, ne? Also von daher. Ernsthaft? Ja. Ich habe dreimal First Try gemacht, Alter. Und du, was? <lacht> Okay, jetzt habe ich aber auch 1.100 schon. Ja, ich bin bei Bushstab, Alter. Ich verkacke Dankeschön, Lennart, für das Leben, Alter. Fick dich einfach. Bitte. <lacht> oh nein, das ist doch nicht mein. Oh nein, das ist doch nicht mein Ernst, dass ich hier oh nein. am Oh nein, das ist doch nicht mein Ernst, dass ich fünfmal hintereinander beim gleichen Sprung vergrabbel, Alter. Ja, alles klar. Ich bin das komplette Modul First Try durchgesprungen, so, ne? Und beim letzten ja. Sprung scheitert's. Ist richtig abgehoben, Alter. Richtig abgehoben. So, ich bin bei Unit 7. Ich hab 750 Tons. Läuft. Ich habe 1300 jetzt. Ja, geil. Ich, ich verkacke beim Goldblock. Leck mich doch am Arsch. Mit dem Spiel. <lacht> Ach komm. Da vergrabbel ich dreimal ja, hintereinander. Nein. Jetzt bin ich gestorben durch Bug. Bei Bo diesem Race Shuttle da. Bug-using. <lacht> oh nein, ich bin bei Unit 7 richtig am abschbotzen gerade, Alter. Pass auf, das ist eine Unit, die ich wieder schaffe, Alter. Leck mich doch am Arsch. Spielplatz? Meinst du? Ja, ja. Spiel. Verpiss dich. Geh dich geh weg an, bitte. Wieso mit... Geh Ich komme nicht mit Spielplatz an. Wieso nicht? Das ist doch eine coole Map, oder nicht so? Dude. Ich hab 750 Token. Und bin schon bei Unit. Oh, 900 sogar schon. Eieiei. Ich habe äh, 1500. Ja, geil. Ich, ich, ich habe bis jetzt so jede mit äh, dreimal Skippen geschafft. Ja, ich habe, glaube ich, drei mit dreimal Skippen gemacht, weil ich verkackte habe. Beziehungsweise jetzt vier ja, gleich. Ist schon klar, dass du ja, genau. Jetzt ist die vierte Skipptaste. Ja, warum der. ging das jetzt auf einmal so leicht, der Sprung? Ach, guck mal hier. Ist das Spielplatz? Kann sein. Unit 7? Ja. Ja, die schaffe ich eigentlich immer so gut wie Ja, die habe ich ja auch geschafft. Aber Unit 8 ist dann wieder behindert. Ah ne, die schaffe ich doch nicht immer First das wegen den scheiß Holzsprung da. Ach doch, geschafft. So, Unit 9. Ach bitte nicht diese Unit 9, Alter. Nein. Tobi, wir können gleich wieder neu anfangen, Alter. Warum? <lacht> Unit 9 ist Kassetten reparieren. Ist das das, was ich auch eben gerade hatte? Nein. Das ist das abgefuckteste, schrecklichste Modul, was es auf diesem Server gibt. Also keine Chance zu gewinnen? Nur für die ganz Harten ist jetzt Die Spielplatz ist ja jetzt schon hart, obwohl ich das immer hart finde. Okay, gut. Doch. Äh. Oh, verkackt. Junge, wollen wir leften? Direkt. Ich krieg hier nämlich gar nichts hin. Aber mir läuft so eigentlich gerade. Außer, dass Unit 9 so am Start ist, aber. Ja, bei mir nicht, Alter. Guck dir mal die Coins bitte an. 1050 Coins, ja? Ja, komm, das reicht für, für eine Eisenrüstung. Ich bin bei Unit 7. Ja, für eine Eisenrüstung. Soll ich mir ein Holzschwert craften? Nein, ich meine für äh, Dingsrüstung. Weißt du, wie ich meine? Komplett Kettenrüstung und Eisenhelm. Äh, Eisenschwert. Und eine Verzauberung. Nein, tut es nicht. Doch, doch. Ich weiß das. Nein, tut es nicht. Doch, Süßer, ich weiß das. Weiß ich, ich weiß das. Glaub mir. Willst du mich verarschen? Ich hätte gerade verfickt nochmal Unit 9 geschafft. Ich hätte es gerade geschafft. Aber da kommt äh. dann der Tobi dazwischen, Alter. Dieser Tobi Nato oh, LP. Ich hab gefixt. Ah, lol. Easy. Ich bin beim Ziel angekommen. Wurdest du auch zum Ziel gebackt? Ja. <lacht> das ist einfach so geil, Mann. Nein, scheiße. Jetzt bin ich ja Oh, wieso? Ich habe hab jetzt gerade dreimal Kassetten reparieren bis zum Schluss gehabt, ne? Ohne Witz. Ja. Und ich falle immer direkt vom Ziel runter. Obwohl es der einfachste Sprung ist in diesem ganzen Map. Als wenn wir jetzt noch drei Minuten hier rumgammeln müssen, Alter. Leck mich doch am... Ah! Ich, ich quitte gleich. Wenn ich jetzt noch einmal an dieser Scheißstelle runterfalle, quitte ich eiskalt. Nö, warum? Doch, mache ich eiskalt. Ich schwöre. Ich mache es. Ich tue es. Aber. Hey, du kannst einfach warten, Mann. Nur an dieser Scheißstelle. Ich schwöre dir. Wenn ich jetzt an dieser Stelle wieder runterfalle, ich quitte. Ach Quatsch, Tobi. Ich bin an der Stelle jetzt. Ach Quatsch, Tobi. Gönn dir. 6,5 Stunden später. Alter. Kommen. Na ja, okay. Wie viel Coins hast du? Äh, 1450. Okay. Hm, ich hole mir alles Kette: Iron Chestplate, hm, Eisenschwert. Dann verzauber ich eins, zweimal. Mal. Scherpnis zwei, Knockerbucker zwei. Eins. So. Hm, easy. Da, ich habe genug. Skip. So. Mm. Was hast du? Ich habe ähm, komplett äh, Kette bis auf Iron Chestplate hinten hier. Hier. Und äh, Schwert, Scharfnis 2, Knockback 1, ein Apfel und Fleisch. Was möchtest du? Ich habe zwei Goldäppel. Kannst du mir einen abgeben? Nö. Hallo für Team doch, mal. Du hast zweimal dein Schwert verzaubert, ja? Ja, wow. So, wer ist da? Ich glaube, ich habe da jemanden gesehen. Genau. Oha, der hat einen cranken Bogen, Alter. Der hat einen... Oh mein Gott, der hat einen Sharpness, Der hat einen Stärke 5 Bogen oder so ein Scheiß, Alter. gönn ihn dir. Können dir. Er tötet mich. Er tötet mich fast. Alter, ich habe ein der halbes Herz. Ich hatte ein halbes Herz einfach, Mann. Ja, schön. Da. Ja, ich kann nicht. Ich habe ein halbes Herz, Alter. Okay, den habe ich. Hab trotzdem noch ein halbes Herz. Kannst du mir den Golf-Auf geben, bitte? Danke. Oh Gott. Okay. Jetzt können wir weiter stauben. Hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier. Butter, Butterkuchen, ja, oder wie der heißt. Sind wir jetzt so gut, Alter. Ich habe schon keine Ahnung, wie viele Kills. Bleib da stehen, Butterkuchen. Warum ja, runnst du denn eine. so? Alter. Gönnung. Gönnung zweiten Grades. Okay, den habe ich. Hinter dir, hinter dir. Ja, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Okay, egal. Hä, äh, hab ich jetzt habe ein Sharpness-3-Schwert. Ich habe ein Sharpness-3-Schwert. Ja, wo bist du? Ähm, bei den Autos wieder. Ja, nicht. Möchtest du ein Sharpness-2-Schwert haben? Ja, wäre nice. Ich, ich komme ja, komm, komm rechts da. Ich gehe rechts lang. Da zu dieser Uhr, Kirchenuhr da. Wo jetzt? Wo die rot-gelbe Kirchenuhr ist. Bei dem roten Auto da. Bei dem ich habe Power-3-Bogen. Ja, verpiss dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich links. Hier, hier, hier, hier, hier. Nimm. Scheiße, nicht getroffen. Tobi, du bist doch gut im Bogen, oder nicht? Nein, auch nicht. Lauf, lauf, lauf, lauf, lauf. Ich bin gleich tot. Ländler ja, ich gönn, ich gönn. Okay, den habe ich. Wo bist du? Hier, ich, hab einen ich lauf hinter dem, ich lauf hinter dem. Komm mit. Ja. Okay, geh rauf, geh rauf. Ja. Okay, ich habe ihn, ich habe ihn. Hinter dir, hinter dir kommt noch einer. Hinter. Abstauber, abstauber, dreckiger Abstauber. Geh rauf, ich hab, ich hab ein halbes Herz wieder. Goldapfel habe ich hab nie noch zufällig. Okay, brauchst du Bogen? Nee, nee. Wir sind eh noch zu zweit, also von daher... Okay, dann, äh, was hast du jetzt noch? Ist Schwanz. Hä? Danke. So, ähm, <lacht> x game ist ein Schwanz. Ähm, was hast du denn so? Was hast du? Ich habe äh, Sharpness 3 Schwert. Äh, ja. Sharpness 2, meine ich. Ja. Und, ähm, Bogen. Und noch ein Bogen. Ohne Bogen? Wie viele, was für ein Bogen, Bogen hast du? Wir machen einfach ohne Bogen. Okay. Warte, aber ich muss noch voll werden, okay? Ja. Warte. Ich habe noch, mir fehlen noch ein paar Herzen. Aber hast du Goldäpfel? Nein. Wirklich nicht? Nein. Okay. Ähm... Warte, noch ein halbes Herz, muss noch äh, noch ein Herz muss noch regenerieren. Hinter dem Auto her. Warte, bleib stehen, bleib stehen. Ja, ich... Will ich sehen, ob du einen Goldapfel fressst oder nicht. Nein, ich fress keinen. Ja, bleib stehen. Ja, Entschuldigung. Und äh, du Schwanz, warte. Danke. Ähm, warte. Schau auf YouTube. Leonard Says. XD. So, ähm, dann können wir los. 3, 2, 2, 1, go. Okay. Oh, hat er die Combo gezrückt, Alter. Da hat er die Combo gedrückt, Alter. Richtig reingedrückt. Lass mich noch. Lass mich nein, nein, nö, nö, nö. Es geht weiter, der Kampf. Bist du doof? Hä, hey, das ist immer so, Alter. Bleib stehen, Junge. Digga, ich hab noch Hallo halb ohne Bogen, haben wir gesagt. Ich wollte dich nur ein bisschen try Alter. Ich wollte dich nur ein bisschen try Du lügst doch. Alles Ladegi. Ja, Tobi, wird doch stehen, Mann. Ja, komm, mach die Hex aus. Mach die Hex aus. Mach die Hex einfach aus, Alter. LOL! Als wenn du noch gewonnen hast, Mann. Ja, GG. Okay. So Leute, und da sind wir auch schon in der zweiten Runde beim Deathmatch. Und ähm, ich habe leider nicht allzu viele Punkte bekommen. Ich habe 1400 Punkte, deswegen ich werde mir nur das Nötigste kaufen, was man sich halt so kaufen muss. Du, was kannst du dir so? Ausrüsten. Ja, das ist, das ist immer gut. Ähm, ich kaufe mir ein bisschen davon. Ein paar Pfeile? Nee. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Rüstung. Ein Sharpness-1-Schwert leider nur. Ein Goldapfel und ein bisschen was zu essen. Ähm, du hast natürlich fast full Iron, einfach, Alter. Aber man, ich hab so verkickelt, ne? Guck mal, ich hab das. Wo bist du? Hinter dir. Das hab ich. Hab ich was? auch. Habe ich auch. Habe ich auch. <lacht> was hast du drauf? Eins. Ja, für zwei. Ja, ich hab einfach echt richtig verkackt, deswegen... Ja. Aber egal. Das schaffen wir hier schon. Mm, wir ja. müssen uns irgendwie was. Warte mal, erstmal das Let's Skip. So, wir müssen irgendwie ähm, uns eine Verteidigung suchen oder irgendwie äh, versuchen, die anderen ein bisschen auszutricksen. So, weißt du, wie ich meine? Nein. Also, wir müssen auf jeden Fall Team, Team machen, okay? Also, richtig Teamarbeit jetzt hier. Ja, ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin weg. Tot. Gleich. Nein, doch nicht. Also, ich bin hier bei diesen Autos auf der Straße. Ja, bin ich auch, bin ich auch, bin ich auch, bin ich auch. Wo oh denn? Ich bin beim roten Auto. Ja, komm, ich, ich bin, ja, geh hin, rückwärts rein. Wo? Hinter dir. Ah, da, okay. Okay. Ähm, wo sind denn die Gegner? Rechts. Okay, dann ja. lass mal da hin. Nö. nö. Nö, nö, nö, nö. Nö, Tschüss. Nö. Tschüss. Tschüss, Leute. Und wieder zurück. <lacht> okay, der eine ist down auf jeden Fall schon mal. Vielleicht sollten wir jetzt mal abstauben gehen. Wo sind die? Gesundheit Ähm, da kommt. Ja, ja, was hat denn der für eine Range, Digga Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn Und von hinten staubt einer ab <lacht> Gesundheit nochmal Okay, Tobi, hinter dir, hinter dir, komm Alle drei, hinter diesen vier Stück Hilfe Ja, easy, Alter Wie die mich alle wegregen, Alter So, komm Rauf da <lacht> Das ist meiner, komm. Das ist meiner. Das ist meiner. Er gibt mir einfach die Schelle des Todes. Nein, und er staubt mich schon wieder ab. Ich bin tot, Tobi. Ich bin tot. Ja, er hat hier übelst... Die haben mich so ab... Die ja, die hacken hier manchmal, ne? Ich wurde einfach übelst abgestaubt, Digga. ich leb noch einmal. Ich ja noch einmal. Hit ja. Ich wurde gerade richtig übelst abgestaubt, Mann. Ich dachte, ich leb nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie viele Kills ich gemacht habe. Ich habe, glaube ich, drei nur gemacht bin nicht der Meinung. Aber die Team hier irgendwie, okay, die gehen jetzt beide auf den. Okay, Kristallkohle und äh, Herr Killer oder wie der heißt, die Team auf jeden Fall. Okay, die beiden Team. Tobi, du kämpfst jetzt gegen ein Team. Nur noch Reiswaffel ist alleine. Ja, der ist hinter mir. Ja, der ist der Einzige, der noch allein steht. Die anderen sind beide Team. Ja, bemerkst du das, wie ich ihn nicht hitten kann? ich sehe dich gar nicht. Ich weiß nicht, wo du bist. I don't know who I am. Also nicht ja, wo ich bin, sondern wo du bist. Bist du tot? Tobi? Easy. Stumm dich doch mal bitte. Ich bin tot. <lacht> ja, ich hab's gesehen. So Leute, das war es auf jeden Fall von Minecraft Trial Jam. euch gefallen, eine positive Wertung da lassen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Schaut auf jeden Fall auch bei Tobis Vlog vorbei. Und ähm, haut dann haut rein und ciao.